Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch drei Auszahlungen zeigen. Zum ersten bei VT Forex, 50.000 Euro. Dann bei Waze Option, 100.000 Euro. Bei Binary Sand 150.000 Euro. Das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Video. Bye bye.